Wir danken dem Ehrenamt für sich mein immer bereit. Wir danken dem Ehrenamt für sich mein immer bereit. <lacht> ...gewirkt haben und äh, weil sie aufgrund dieser aktiven Arbeit auch vorgeschlagen wurden äh, für die Feuerwehrspannung. Und äh, es gab dann eine Entscheidung des Ministers des Innern von Herrn Stahlknecht, dass sie aufgrund äh, ihrer Aktivitäten, von denen ich ja einige genau kenne und andere noch nicht. Dazu wird dann der Blecher noch ausführen vom Land Sachsen-Anhalt und vom Minister des Innern für würdig erachtet worden, diese Feuerwehrspange, diese Auszeichnung der Feuerwehrspange zu erhalten. Herr Stahlknecht hat mich beauftragt, diese Auszeichnung an Sie zu übergeben. Er hat mich gestern angerufen und hat mich ausdrücklich auch nochmal gebeten, Ihnen die persönlichen Grüße des Innenministers zu übergeben. Er bittet um Verständnis, dass wegen der damals schwierigen Situation im Moment zu der Asylbewerbersituation er das nicht selber machen kann. Er ist ja gerade in schwierigen Verhandlungen auch mit dem Finanzminister. Und ich hoffe, Sie sehen es mir nach, dass der kleine Landrat das dann jetzt an seiner Stelle tut macht das natürlich sehr gerne äh, und verbinde natürlich damit auch den Dank der Landesregierung an also sie ich hier mit auch beitrage. Kameradin Schütze ist seit zwölf Jahren Mitglied der Feuerwehr Allerstedt. Durch ihr engagiertes Verhalten konnten 13 Kinderfeuerwehrmitglieder gewonnen werden. Sie leistet eine hervorragende Pressearbeit für die Feuerwehr. Ja, sehr geehrte Frau Schütze, wir kennen uns auch selber. Ja. Eine ganze Weile in der Allerstädter Feuerwehr aktiv. Das ist eine der äh, sehr aktiven Feuerwehren, die wir im westlichen Bogenlandkreis haben. Und deshalb freue ich mich auch, dass ich Ihnen persönlich diese Auszeichnung übergeben darf. Ich äh, würde jetzt die Urkunde einmal vorlesen. Ja, und äh, das gilt natürlich äh, für alle in Würdigung Beispielgebend von Leistung im Feuerwehrbereich. überreiche ich Frau Sarah Schütze, heilige Feuerwehr die Feuerwehrspange und spreche Ihnen dank und Anerkennung. Vielen Dank für die bessere Arbeit. das ist Das ist Frau Franziska Kögel aus der Feuerwehr Tage Werben. Kameradin Kögel ist seit 2007 Mitglied der Feuerwehr Tage -Werben. 2011 stellte es die Jugendwart Jugendwartin der Feuerwehrtagewerben nach vielen Lehrgängen Qualifizierungen und so weiter zur Stellvertreterin Stadtjugendwartin der Stadt, Stadt Weißenfels wurde sie 2013 berufen. Wenn du Mut, weiß ich, dass dieses, was vorgelesen wurde, hinaus eben derjenige ist, der es geschafft hat, mehrere Orte die jede für sich nicht mehr einsatzfähig waren, so an einem Standort in Spielberg zusammenzuführen, dass da jetzt wieder eine leistungsfähige Wehr entstanden ist, ohne dass es wirklich Knatsch zwischen den alten Standorten gegeben hat ohne dass jetzt äh, alle äh, Kameraden aus den Altstandorten in äh, den Bettel hingeworfen werden. Das ist auch eines der großen Verdienste und äh, das kann nur einer, der gut kommunizieren. Dafür sage ich auch nochmal ganz besonders Dank für Punkt. Ja, vielen Dank. Gerne. Bitte bleiben bei der Stange Auf jeden Fall. Dankeschön. Kamerad Fiedler ist seit 15 Jahren Mitglied der Feuerwehr Losa. Von der Jugendfeuerwehr wechselte er direkt zur Einsatzabteilung übernahm 2008 die Verantwortung als Jugendwort. Zurzeit betreut er zwei Kinder und 17 Jugendliche der Jugendabteilung der Feuerwehr Lossa. Wir kennen uns auch. Ja. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, herzlichen Dank für das Engagement, das Sie für die Kinder ja, an den Tag legen und sehr gerne die Ruhkunde für die Auszeichnung der Feuerwehr. Ja. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Dank. Und also Kamerad Mehnert hat maßgeblich ein, äh, Einfluss und Anteil an der positiven Entwicklung der Ortsfeuerwehr Er ähm, Hat eine große beispielhafte Rolle zur Motivation der Kameraden der Ortswehr und äh, er leistet eine außerordentlich gute und gewissenhafte Arbeit in der Ortswehr Theißen. Ich danke Ihnen herzlich für das Engagement. Nochmal wünsche ich Ihnen das weiter und die Unsprache kommt. Rat Enrico Baumgarten zeichnet sich durch aktives Mitwirken im Einsatz- und Ausbildungsdienst aus und seit 1994 Mitglied der Amtsfeuer bei Theisen. Hier liegt sicherlich der Schwerpunkt auch auf den Ausbildungsdienst. Denke ich mal, wenn ich das hier so aus der kurzen Zusammenfassung und Begründung rauslese. Im Namen des Innenministers, die herzlichsten Glückwünsche zu der Auszeichnung vielen Dank für Ihr ich bitte Sie wirklich weiterhin, das Fernabend hochzuhalten, die Feuerwehr der Kaiser zu stützen und zu stärken. Und dafür nochmal herzlichen Dank. Ja.